Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute schauen wir uns mal an, wie man mit Amazon FBA Nebenberuflich starten kann. Die Wahrheit ist, dass ehrlicherweise 95% derjenigen, die mit Amazon starten, auch das ganze nebenbuchlich anfangen, weil es sich einfach auch dazu wirklich prädestiniert. Und der Grund ist, dass man natürlich selber seine Zeit einteilen kann, wie man möchte. Das heißt, niemand zwingt einen dazu, dass du jetzt 5, 6, 7 Stunden am Tag was machen musst, sondern 1, 2 Stunden am Tag sind eine Zeit, die man selber investieren kann, die wahrscheinlich jeder eigentlich hat, der wirklich ernsthaft was an seiner Situation ändern möchte oder der sich ernsthaft ein Business aufbauen möchte und... Ist es ist auch eine Zeiteinheit, die das Business wirklich nach vorne bringt. Es ist nicht so, dass du dadurch keine Fortschritte machst, sondern damit kann man wirklich über einen konsistenten Zeitraum wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen auch. Und hier ist es so, dass es natürlich wie in jedem Business Input gleich Output ist. Das heißt, je mehr Zeit jemand in rein investiert, desto mehr Ergebnis kann man auch erwarten. Und das ist auch bei Amazon FBA so. Wenn ich zwei Stunden am Tag mache, werde ich sozusagen nicht so schnell vorankommen, wie jetzt, wenn ich fünf oder zehn Stunden am Tag theoretisch an meinem Business arbeite. Ich sage nicht, dass die fünf oder zehn notwendig sind, aber natürlich ist es so, dass man dadurch dann deutlich schneller an in einem Business arbeiten kann und solch schneller vorankommt. Um auf den Punkt zurückzukommen: Amazon FBA ist wirklich gnädig sozusagen, was den Zeiteinsatz angeht, denn du hast oftmals Punkte, die wirklich automatisiert sind. Und wenn das Ganze einmal läuft, hast du fast kein Daily Management Aufwand. Aber natürlich hast du einen Aufwand, wenn du das Produkt auf den Markt bringen möchtest. Das heißt, wenn du die Produktsuche betreibst, die Herstellersuche und die Ausarbeitung, das sind die drei Schritte sozusagen in dem Launch eines Produktes oder in dem ganzen Produktzyklus, der am meisten Zeit sozusagen frisst. Das heißt, wenn du dir den Produktzyklus anguckst, hast du am Anfang bei Suche, Herstellerfindung und aber auch Ausarbeitung relativ viel Aufwand. Und dann flacht das Ganze ab, weil du dann ja den Import hast und aber auch die Produktion und den Launch und die ganzen Sachen kannst du auch im Vorfeld vorbereiten. Deswegen ist das Ganze eigentlich ziemlich gut aufzuteilen, sage ich mal. Und an dem Punkt, wenn du dann sozusagen das Produkt gelauncht hast und alles gut, äh, gut lief, dann kannst du nochmal natürlich ein weiteres Produkt auf den Markt bringen. Und dann fängt diese Kurve wieder oben an, dass du wieder sozusagen ja, mehr, mehr Zeit reinsteckst und Co. Und das Ganze ist dann immer so ein Zyklus. Und irgendwann hast du dann vielleicht zwei, drei Produkte, die du sozusagen gleichzeitig auf den Markt bringst, wo du dann auch mehr Zeit rein investieren kannst. Aber hoffentlich bist du dann schon an dem Punkt, Du sagst, okay, jetzt habe ich schon meine zwei, drei, vier Produkte, die irgendwie alle gut laufen. Entweder mache ich die Zeit versetzt oder ich bringe sie jetzt einmal auf einmal und investiere dann ein bisschen mehr Zeit. Aber auch das ist natürlich dir vollkommen selber überlassen weil niemand anderes, außer du, dafür verantwortlich bist, welche Ergebnisse du in welcher Zeit mit deinem Amazon-Business erreichen möchtest. Und an sich ist es bei dem Amazon-Business so, dass du halt hergehst und du sagst, okay, ich baue mir vollkommen nebenberuflich meine, mein Unternehmen auf, wie schon gerade gesagt einmal, du wirst diese ein, zwei Stunden Zeit am Tag haben oder sie einfach dir irgendwoher sozusagen nehmen. Denn wenn du wirklich ernsthaftes Interesse daran hast, dein Amazon Business aufzubauen, weil egal, wie stressig das Ganze ist, du kannst immer noch deine deine Prioritäten verschieben, denn letztendlich ist es nur ein Verschieben von Prioritäten, was sozusagen für dich einfach in dem in dem Punkt gerade einen hohen, einen hohen Stellenwert hat. Und wenn sozusagen dein eigenes Amazon Business und all diese Vorteile, die damit einherkommen, wie sagen, dass du von überall aus arbeiten kannst, zu arbeiten kannst, wann und wo du willst, dass du eine extreme Skalierbarkeit hast und Co., dass wenn all diese Punkte, die relevant sind, dann wirst du auch die Zeit finden, das Ganze wirklich ja, zur Realität werden zu lassen. Und wenn du dann einmal das Ganze umgesetzt hast und sozusagen jetzt wirklich eigentlich sehr, sehr gute Gewinne und auch Umsätze mit deinem Business erzielst, dann kannst du immer noch entscheiden, ob du sagst, hey, ich arbeite einfach jetzt noch mehr, weil ich mehr verdiene, dadurch sowieso motiviert bin, weil natürlich, wenn dein Business hier 10.000, 20.000 Euro Gewinn im Monat macht, dann bist du natürlich motivierter, als wenn du gerade nur bei den ersten 100 Euro bist zum Beispiel. Und aus dem Grund ist es dann so, dass du dann entscheiden kannst, ob du deinen Hauptjob noch ganz normal behältst und einfach weiter mit deinem Amazon FBA Business arbeitest oder dass du sagst, hey, ich reduziere das Ganze jetzt vielleicht um 10, um 20%, um 25% oder was auch immer oder du reduzierst es immer weiter, je mehr deine Umsätze steigen. Ich würde dir nicht empfehlen sozusagen, dass du so schon äh, nach dem ersten Produkt, sagst, ey, ich, äh, ich kündige jetzt alles, ich mache jetzt Fulltime Amazon, sondern lass dir das Ganze wirklich aufbauen, verdiene erstmal doppelt so viel in deinem Amazon-Business, wie du in deinem normalen Hauptjob verdienst, denn dann sozusagen hast du auch erstmal für dich die Gewissheit, dass du genügend für dich rausziehen kannst, weil du natürlich auch Dinge wie Steuern und Co. auch letztendlich berücksichtigen musst. Das heißt, du kannst nicht sagen, nur weil ich 5.000 Euro Gewinn im Monat mit meinem Amazon-Business mache, dass ich jetzt sozusagen das nehmen kann und sozusagen mir damit meinen Hauptjob finanzieren oder meinen, meinen, meinen normalen Job finanzieren kann, mein Einkommen finanzieren kann. Das ist natürlich was, was du berücksichtigen musst, aber was ich ehrlicherweise machen würde, ist, dass ich so lange in meinem Hauptjob bleiben würde, bis die Skalierbarkeit von meinem Unternehmen nicht mehr von 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat abhängt, die ich mir auszahlen würde, sondern ich nehme das ganze Geld und ich ich nehme es immer wieder und ich reinvestiere es so lange, bis das Unternehmen so groß ist, dass es vollkommen egal ist, ob ich mir jetzt nochmal 3, 4, 5.000 Euro im Monat auszahle, weil das sozusagen meine Wachstumskurve nicht hemmt. Und bis zu dem Punkt würde ich vollkommen noch ganz normal mich auf meinen Hauptjob fokussieren und mein Amazon-Business nebenbei machen. Und glaub mir, du wirst die Zeit dafür haben. Ich habe es während äh, des Medizinstudiums auch geschafft, mir nebenbei ein Multimillionen-Amazon-Business aufzubauen. Deswegen wirst du es auch schaffen, ein paar Produkte auf den Markt zu bringen. Aber von der Aufteilung her und was am meisten Sinn macht mit einem, mit einem nebenberuflichen Amazon Business, denke ich mal, konnte ich jetzt hier ein bisschen Klarheit mit, mit verschaffen. Also wie gesagt, ist es definitiv eins der besten Cases dafür und das Gute ist, dass du es nachts um drei machen kannst oder auch morgens um acht, wann auch immer du gerade Zeit hast. Und äh, ja, so viel eigentlich zu dem Thema. Ich denke mal, das Ganze hat es ein bisschen, ein bisschen aufgeklärt. Das war es auch schon mit dem kurzen Video. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.